sehen Sie für den MOS-Kurs 2016 eine kleine Zusammenfassung für die Prüfung. Was Sie hier oben sehen, ist, dass ich hier eine Überschrift schon formatiert habe mit einem blauen Hintergrund Zellen verbunden und zentriert habe für die City of Pacifica Bay und darunter das gleiche gemacht habe für die Summary of Annual Expenses. Sie sehen hier unten eine Tabelle, da sind Unterschriften, also unter den Überschriften sind hier Linien schon eingefügt, hier unten ist eine doppelte Linie eingefügt, die Sie ganz einfach finden unter der Registerkarte Start und zwar hier unter den Rahmen, weitere Rahmenlinien können Sie sich hier diese Rahmenlinien auswählen, indem Sie hier eine Farbe auswählen und dann hier sagen, Sie möchten gerne eine doppelte unterstrichene haben und hier dies zum Beispiel einfügen und dann können Sie das hiermit bestätigen. Okay, was wir hier ausrechnen wollen, ist folgendes. Als allererstes ist der Mittelwert für alle Inhalte einer Zelle, die größer sind als 400.000. Dafür gibt es eine Funktion die da heißt, zuletzt verwendet, sonst können Sie danach suchen, Mittelwert wenn. Wenn Sie den Mittelwert wenn auswählen, kriegen Sie wieder die Funktionsargumente. Sie haben hier die Möglichkeit, den Bereich auszuwählen und die Kriterien, und da hatten wir ja gerade gesagt, es soll sein größer 400.000 und sagen, okay, kriegen hier tatsächlich ein Ergebnis angezeigt für alle Mittelwerte, deren Werte größer als 100.000 sind. Sie sehen hier unten drunter haben wir auch welche, die das nicht sind. Und das, da kriegen wir dann also eine Division durch 0. Das zeigt er uns auch gleich an. Nichtsdestotrotz können wir hier den relativen Zellbezug in vertikaler Richtung benutzen. Um die Quartalsumme aller vier Zellen, aller vier Spalten ausrechnen zu können, markieren wir uns ganz einfach den Bereich der vier Quartale und gehen in die Registerkarte Start und klicken hier auf Autosumme und schon hat ihr uns automatisch die Autosumme aller vier Quartale errechnet. Nächste Aufgabe wäre, erstellen Sie auf der GFN einen Hyperlink. Wir gehen auf die Registerkarte Einfügen, gehen hier auf Link, Datei oder Webseite, geben hier ein www.gfn und bestätigen das und sagen, okay, und damit ist ein Hyperlink auf diese Seite angelegt. Wir möchten hier gerne eine bedingte Formatierung einfügen. Also das Ziel soll sein, zum Beispiel 3 Millionen. Ja? Oder, nee, das ist besser gesagt, das Ziel soll sein, kleinen Moment, soll sein 230 und dann gibt es natürlich hier eine Möglichkeit, eine bedingte Formatierung einzufügen beziehungsweise erstmal eine Abfrage zu tätigen, ob überhaupt diese Bedingung erfüllt ist. Also wenn die ähm, 230.000 soll unser Prüfkriterium sein und wenn ähm, das Ziel erreicht ist, dann soll er stehen gut und wenn es nicht erreicht ist, soll er stehen schlecht. Dafür benutze ich ganz einfach unter der Registerkarte Formeln zuletzt verwendet die wenn-Funktion und dann kann ich prüfen ist dieses Quartalsummergebnis größer gleich 230 als 23 Millionen dann soll der Wert sein schlecht, äh gut sonst soll der Wert sein schlecht und Sie sehen, er macht ihn auch gleich die Anführungsstriche hin rein, weil er erkennt, dass das ein Text ist. Formelergebnis ist schlecht. Okay. So, wir benutzen den relativen Zellbezug in vertikaler Richtung. Und da sehen Sie, haben wir einmal schlecht, einmal gut, einmal schlecht, einmal gut. Gut. Wenn ich das jetzt gleich noch bedingt formatieren will, gehe ich wieder auf die Registerkarte Start. Sage bedingte Formatierung. Regeln zum Hervorheben von Zellen. Und sage Textinhalt. So, und da kann ich dann einfach sagen, wenn das ist schlecht, dann soll er mir das nicht mit hellrot, sondern vielleicht mit einer, oh ja, nur eine hellrote Füllung machen. Und wenn das gleich ist, lasse das markiert und mache das gleiche normal, Regeln zum Hervorheben von Zellen. Sage wieder Textinhalt und sage, wenn das ist gut, dann soll er das grün machen. Gut, mache ich eine grüne Füllung und sage okay Und so habe ich die bedingte Formatierung schon einmal erfüllt. Auf der rechten Seite möchte ich mir jetzt hier an dieser Stelle ein Diagramm erstellen. Dafür denken Sie bitte immer dran, markiert man sich auch die Überschriften mit. Und das habe ich jetzt markiert und gehe hin auf die Register einfügen, wähle mir unter den Diagrammen hier ein 3D-Säulendiagramm, klickt das an und schon hat er mir hier ein 3 d Säulendiagramm gemacht. Eine weitere Aufgabe ist hier in diesem 3D Säulendiagramm, den Diagrammtitel zu ändern. Auch hier ganz einfach, man klickt hier einfach rein, dann ist das markiert und ich kann jetzt hier hinschreiben, mein <lacht> Diagramm. Und schon ist der Diagrammtitel geändert. Wenn ich jetzt hier unten die Legende verändern möchte, dass hier nicht mehr steht Quartal 1, 2, 3 oder 4, habe ich folgende Möglichkeiten. Ich gehe in die Registerkarte, Diagrammtools, gehe auf Entwurf und sage, ich möchte gerne die Daten auswählen. Und wenn ich das anklicke, dann sehen Sie, steht mir hier auf der linken Seite meine Legende. Klicke ich hier eins an, kann ich dies bearbeiten und ich trage da oben nichts weiter ein als Q1 und sage okay, gehe auf das zweite, sage bearbeiten und trage ein Q2, gehe auf das dritte, sage bearbeiten und trage ein Q3 und das mache ich dann mit dem letzten auch noch, sage bearbeiten und sage Q4, so und schon habe ich tatsächlich hier meine Legendensymbole verändert. Eine weitere Aufgabe ist es, das Diagramm auf einem neuen Tabellenblatt erstellen zu lassen. Auch das ist wieder relativ einfach. Wir klicken das Diagramm wieder an, sodass es markiert ist, sind auf Registerkarte Entwurf und sagen Diagramm verschieben und können das dann hier auf ein neues Tabellenblatt verschieben. Ja, zum Beispiel auf mein Diagramm. Ich sage OK. Und schon sehen Sie, ist das Tabellenblatt tatsächlich verschoben. Ich kann dieses Tabellenblatt aber auch als Objekt verschieben, zum Beispiel in die Tabelle 1 oder in die Tabelle 3 oder in die Tabelle 4. Dann kann ich das hier an dieser Stelle auswählen. Ja, auch das ist eine mögliche Prüfungsfrage, dass Sie das nicht auf ein neues Diagrammblatt machen, sondern auf einem Objekt in einem Tabellen, als Objekt in einem Tabellenblatt. Okay, ich lasse es jetzt erstmal so und gehe wieder zurück in meine Tabelle 4. Eine weitere Möglichkeit in Excel ist es, eine Tabelle zu formatieren. Dafür kann ich mir hier den Bereich meiner Tabelle markieren, zum Beispiel neu markieren, und sage, ich möchte hier dies als Tabelle formatieren Und der Registerkarte Start, Gruppe Formatvorlagen, man kann sagen als Tabelle formatieren oder ich gehe hier auf die Registerkarte einfügen und klicke hier einfach auf Tabelle und schon fragt er mich, wo sind die Daten für die Tabelle und das ist auch wieder eine Prüfungsaufgabe und ich sage okay. Und schon sehen Sie, hat er hier das als Tabelle formatiert und ich bekomme hier meine Tabellentools mit der Registerkarte Entwurf und meine verschiedenen Tabellenvorlagen sowie die Filteroptionen. Er erkennt automatisch in den Optionen für das Tabellenformat, dass es eine Überschrift hat und verbundene Zellen bestehen. Und wenn ich hier noch eine Ergebniszeile einblende, dann kann ich hier tatsächlich noch auswählen, ob ich hier nicht wie hier eine Summe haben will, sondern vielleicht einen Mittelwert. Ja, und das kann ich für jede einzelne Spalte auswählen, indem der hier tatsächlich eine ähm, Ergebniszeile eingefügt hat. Auch eine weitere Prüfungsausgabe ist, Hier sehen verbundene Zellen, die sind hier unterschiedlich markiert, einmal hellblau und einmal weiß. Wenn ich dies wieder markiere, dann kann ich hier hingehen und kann unter den Tabellenentwurf, kann ich sagen, ich möchte die verbundenen Zellen nicht angezeigt bekommen. Dann sehen Sie, sieht das so aus. Ja? Und wenn sie wieder verbunden werden, dann kann ich hier die Zellen auch wieder verbinden lassen. Eine weitere Aufgabe ist, dass man nach Duplikaten suchen kann. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier suchen in einem Bereich meiner Tabelle und kann sagen, suche mir hier nach Duplikaten. Ja, dafür gehe ich auf die Registerkarte einfügen. Nein, kleinen Moment. Korrektur. Korrektur auf die Registerkarte entwurf bei den Tabellentools. Und da habe ich die Möglichkeit, dann hier an dieser Stelle Duplikate zu entfernen. Ich klicke da drauf und er sehen, sie sagt, er fragt mich, wo ich Duplikate entfernen will. Ich kann hier wählen aus Spalte 1 oder aus allen, aus den Quartalen oder nicht. Ich sage mal aus Spalte 1 und sage okay. So, und dann sehen Sie, er hat keine Duplikate gefunden. Sollte es doch vorkommen, dass er Duplikate findet, dann zeigt er Ihnen die an und gibt Ihnen die Möglichkeit, diese zu entfernen. Und die werden dann unterhalb der Tabelle angezeigt. Möchten Sie Ihre ganz normale Tabellenansicht wieder haben, dann können Sie die formatierte Tabelle in einen sogenannten Bereich zurückwerk konvertieren, damit Sie auch keine XML-Formeln mehr drin haben. Das funktioniert auch relativ einfach. Sie markieren sich einfach Ihre Tabelle wieder, so wie Sie die vorher hatten, einschließlich der Ergebniszelle und auch hier im Ziel und der GFN und gehen auf die Registerkarte Entwurf. und haben die Möglichkeit, diese in einen Bereich zu konvertieren. Dann fragt er mich noch einmal, ich sage Ja, und schon ist die Tabelle wieder in einen Bereich formatiert und ich habe keine Quat äh, Tabellen-Tools mehr vorformatiert, sondern es ist wieder ein Bereich, eine ganz normale Excel-Tabelle. Vorteil an der Sache ist, dass Ihnen die Ergebniszelle, so wie Sie sie vorher eingestellt haben, erhalten bleibt. Allerdings können Sie die jetzt hier nachträglich nicht mehr verändern. Die Sparklines bieten die Möglichkeit, und das ist auch eine Prüfungsfrage, äh, innerhalb einer Zelle eine Tendenz ausgeben zu lassen. Dafür wähle ich mir hier einfach eine Sparkline an, gehe auf die Registerkarte einfügen und gehe hier in die Gruppe Sparklines und wähle hier mal die Säule an. Dann sehen Sie, kann ich hier einen Datenbereich markieren. Hätte ich den vorher markiert, wäre der schon da. Aber ich kann ihn natürlich auch nachträglich markieren und er fragt mich, wo soll dies angezeigt werden. Ich hatte diese Zelle vorher angeklickt und kann sagen, okay. Und schon wird mir hier eine Datenreihe ange äh, eine, äh, werden mir hier Sp äh Säulen angezeigt. Ich kann das hier direkt runterziehen. Und Sie sehen, summen Sie, summen. Und auch hier funktioniert der relative Zellbezug in vertikaler Richtung. Sie kann jetzt hier noch verschiedene Farben einstellen, wenn Sie das gerne möchten. Ja, dann haben Sie es hier von Gelb oder Blau oder wie auch immer. Sie können das hier noch ein bisschen formatieren. Sie können sagen, Sie möchten den Höchstpunkt markiert haben oder den Tiefpunkt. Ja, dann krieg markiert er eben das eben alles, was Sie so gerne haben möchten. Okay. Oft kommt es vor, dass Sie gerne beim Drucken hier die Überschriften behalten möchten. Das heißt, Sie haben hier zum Beispiel eine Reihe von 5000 Zeilen und möchten gerne, dass auf, jeder, auf jedem Bereich Ihre Überschriften wieder angezeigt werden. Dafür können Sie auch einfach gehen auf die Registerkarte Seitenlayout. Hier können Sie sich den Druckbereich auswählen. Beziehungsweise den Drucktitel, zum Druckbereich kommen wir gleich, den Drucktitel, klicken uns den an und können hier tatsächlich auswählen, was gedruckt werden soll. Wenn ich jetzt hier einfach sage, ich möchte gerne den Druckbereich haben, dann kann, wähle ich den hier aus und markiere mir den. Dann wird der Druckbereich ausgewählt, ähm, hier oben, den, der auszudrucken wäre. Wiederholungszeilen oben und unten brauchen wir nicht, Druck gilt auch nicht. Und könnten dann hier an dieser Stelle sagen, okay, dann würde, wäre das unser Druckbereich. Ganz der, zum Unterschied es ist es hier der sogenannte also der Drucktitel. Zum Unterschied zum Druckbereich, wenn ich jetzt hier etwas auswähle, dann kann ich hier einen Druckbereich festlegen und kann einen bestimmten Bereich markieren. Also wenn ich zum Beispiel sage, Druckbereich festlegen, okay, dann müsste ich das natürlich vorher markieren. So, und Dann könnte ich hier den Druckbereich festlegen. Und dann würde er diesen Druckbereich festlegen. Ich gucke auf Datei, Drucken und dann sehen Sie, es wäre das mein Druckbereich. Ja. Ich hebe dieses auch wieder auf, damit ich wieder meinen gesamten Druckbereich habe. Als Ergänzung für den Druckbereich ist es noch sinnvoll, wenn Sie den auswählen oder damit Sie den gesamten Bereich auswählen, können Sie hier auch den Spal Zeilenkopf anwählen und auch den, oder den Spaltenkopf anwählen, dann wären das Ihre Druckbereiche und es würden sämtliche Bereiche mit einem Schlag markiert werden. Auf der Registerkarte Start haben wir die Möglichkeit auch zu sagen, wir möchten gerne sortieren und filtern. Wenn ich hier drauf gehe, dann habe ich hier die. Möglichkeit zu sagen, ich möchte ein benutzerdefiniertes Sortieren haben. Und hier kann ich jetzt die Bedingung einstellen, wie ich filtern möchte und kann jetzt gleich abhängig von meiner Markierung natürlich die Markierung erweitern und sage Sortieren. Und dann sehen Sie, dann haben Sie hier tatsächlich die Möglichkeit zu sortieren und zwar nach bestimmten Kriterien. Erstens mal, welche Spalte Sie sortieren möchten, dann wonach Sie sortieren möchten. Ja, auch nach Farbe kann man hier tatsächlich sortieren. Und dann kann man sagen, auch noch in welcher Reihenfolge ich sortieren möchte. Und hier sogar noch eine benutzerdefinierte Liste anstellen, die ich mir dann hier aber erst erstellen müsste. Weil hier ist ja, ähm, sind hier die Standardlisten da, aber ich könnte hier auch hier eine neue Filterliste erstellen. Okay, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich dann sagen, ich möchte noch eine Ebene hinzufügen. Und dann sehen Sie, dann würde er danach weiter filtern und so weiter und so fort. Und Sie könnten hier also einen Haufen von Filterkriterien tatsächlich eingeben. Die Funktion Rang, die wir jetzt stellen haben, gibt die Reihenfolge innerhalb einer Liste zurück. Das heißt, Sie haben hier die Möglichkeit, zu sagen, an welcher Stelle diese Zahl in einer Liste steht. Und dies ganz einfach zu ähm, benutzen. Sie ist hier zum Beispiel die Zahl, die Sie gerne bestimmen möchten. Als nächstes nehmen Sie den Bezug. Zuck, zuck, zuck. Und schon sind Sie fertig. Und dann sehen Sie, diese Zahl, die Sie hier eben gerade ausgewählt haben, nimmt in dieser Liste den Rang 4 ab. Des Weiteren brauchen wir für die Prüfung den Durchschnitt. Den finden wir natürlich schon unter der Registerkarte Start hier oben als Mittelwert in der Gruppe Bearbeiten unter den Autostart-Funktionen. Ja, dann kann ich hier tatsächlich hingehen und sage, bilde mir mal den Durch, also ja, den Mittelwert von einer bestimmten Zelle. Zack, richtig markieren, bestätigen, fertig. Eine weitere Prüfungsfrage ist Steuerung und Punkt. Ich hoffe, Sie erinnern sich noch, was mit Steuerung und Punkt passiert. Da wird nämlich das heutige Datum angezeigt. Die Funktion, die es ist, ist gleich heute, Klammer auf, Klammer zu. Ja Und jetzt ist gleich jetzt, Klammer auf, Klammer zu, liefert uns die Uhrzeit noch dazu. Ja, also das ist Steuerung und Punkt, nicht veränderbar. Gleich heute ist veränderbar und hier ist es jetzt ist mit der Zeit ist auch veränderbar. Möchte ich bestimmte Zellen oder Zeilen oder Spalten ausblenden, dann kann ich mir die hier ganz einfach markieren. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Zelle GFN, klicke da rein, gehe auf die Registerkarte Start, gehe in die Gruppe Format. Die Gruppe Zellen und den Befehl Format und kann hier tatsächlich sagen, ich möchte ausblenden und einblenden. Ich kann mir hier Zeilen ausblenden, Spalten ausblenden, Blatt ausblenden oder Zeilen wieder einblenden und die Spalten auch wieder ausblenden. Ja. Okay, wenn ich mir jetzt hier die GFN, dann sage ich mal hier, ich möchte gerne die Zeile ausblenden. Zack, dann sehen Sie, ist die Zeile plötzlich ausgeblendet. Und die ist aber trotzdem noch da. Ja, die ist jetzt nur ausgeblendet, aber nicht weg. Und Sie könnten die theoretisch hier über einblenden, wieder die Spalten einblenden, äh, die Zeilen einblenden und zack, ist sie wieder da. Okay, auch das ist eine Prüfungsfrage. Wie benenne ich ein Tabellenblatt um? Ich gehe hier einfach rein, mache einen Doppelklick da rein und nenne das jetzt Jörg. Und schon ist das Tabellenblatt umbenannt. Ich kann auch die Tabellenblattfarben verändern, indem ich hier einen Rechtsklick drauf mache und sage Registerfarbe. Und kann hier tatsächlich eine Registerfarbe wählen, die mir dann angezeigt wird, wenn ich zwischen den Hin und Her schalte. Möchte ich eine Kopie eines Tabellenblattes erstellen, gehe ich auf das zu kopierende Tabellenblatt, halte die Steuerungstaste gedrückt und schiebe einfach eine Kopie weiter und Sie sehen, da entsteht so ein kleines Pluszeichen und ich habe jetzt hier tatsächlich eine Kopie eines Tabellenblattes oder meines Tabellenblattes erstellt. Ein neues Tabellenblatt hinzufügen kann ich auf einfachste und schnellste Weise, indem ich hier auf das Pluszeichen klicke. Ja, da ist die Kopie und hier ist wieder mein Original. Ferner kann ich in Excel mit Hilfe eines Importassistenten einen sogenannten CSV-File importieren. Ein CSV-File war ja ein File, der durch Trennzeichen getrennt ist und Excel hat einen sogenannten Importassistenten und ich kann hier tatsächlich ein CSV-File in ein Tabellenformat übertragen und dabei hilft mir Excel und das hatten wir ja besprochen. Eine weitere Möglichkeit, den Druckbereich nochmal festzulegen, das könnte eine Prüfungsfrage sein, ist hier unten in der Statuszeile, klicke ich auf die Ansichten und klicke hier auf meinen Druckbereich und dann kann ich hier tatsächlich per Drag-and-Drop einen Bereich markieren ja, und kann sagen, das soll mein Druckbereich sein. Ich gehe wieder auf das Seitenlayout und sage Druckbereich. Dann kann ich den Druckbereich hier festlegen. Und dann druckt er mir tatsächlich nur diesen Bereich aus. Das ist eine andere Möglichkeit, das zu machen und leichter vielleicht zu machen. Und ähm, ja, und dann haben Sie hier eben die Möglichkeit, auch den Druckbereich festzulegen. Auch hier bitte wieder aufpassen, den Druckbereich wieder aufheben und wieder in die normale Seitenlayout-Ansicht zu gehen. So, laut den Unterlagen aus Amerika sollten das die main Prüfungsfragen sein, die Ihnen gestellt werden können. Sie sollten all das, was wir jetzt gelernt haben, auch berücksichtigen. Ähm, hier in diesem MOS, kurz Schnellübersicht von Prüfungsfragen, sind die Prüfungsfragen ähm, hinterlegt oder besser gesagt besprochen worden, die in der letzten MOS-Prüfung rankamen mit sieben Projekten. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg.